Oh, einfach ein Fireball. Mach, mach einen Fireball doch. Fireball jetzt, Fireball. Ja, ich kann nicht jetzt. Scheiße, Mann. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge. Factions! Wir wollten okay. heute ein bisschen ja genau mit GeoRex. Sorry. Wir machen heute ein bisschen Fure Action. Und ja, sind wir jetzt schon in der Dings, ja, ne? Ja, ja wir sind jetzt in der Dings. Hey, ja, wir haben uns ein... Äh, ähm, warte, haben, bin ich schon im F-Chat? Warte, F-Chat. Hey, thanks for... Äh, das ist auf jeden Fall eine random Person, die wir okay. jetzt gefragt haben, ob die mitmacht, weil wir keinen haben, der uns jetzt hier helfen kann. Ich weiß, ein bisschen riskant, aber... ja, gut. Junge, wir laden extra mit jemanden ein. <lacht> ich bin voll dran, Junge. Ah, er ist doch gar nicht ready. Junge, er ist noch nicht mal ready, glaube ich. Das Scheiße, ja, Chloe, ja, ja. Mach dich, ready. Ja, was für scheißegal, er hat nicht mal Sachen im Inventar. Ja, ja, egal. <lacht> äh, wie geht denn das? Muss man einfach query? Wenn er MacBook. Dann. Ja, komm, ich habe auch noch einen Deck. Komm, nochmal. Ist egal. Ey, was jetzt passiert? Wir sind drin, ne? Ja, wir sind jetzt Scheiße, drin. Scheiße, er hat keine Sachen mit. Ey, Junge, es leckt bei mir Todes. Ja, ja, Hörst ja, du ja. mich? Hallo? Ja, ja, ich höre dich. Ey, bei mir leckt alles. Bist du da? Ja, das ist... Ja, es ist normal, es ist leckt. Ey, Mauri sagt, bin nicht am PC. Ist das scheißegal. Egal. <lacht> Ey, Junge, wir sind schon drin, Mauri. Du Süße. Ja, bisschen... ja, ist bin los. Junge. Attacke! Junge, meinst du, die sind gut? Hast du schon einen umgenietet? Ist nicht, nee. Junge, was zum. Einer steht, glaube ich, noch 8K um den hole ja. ja? ich nicht. Ja. Level Als ob die so niedrig sind. Ja, der eine war Level 2. Oh fuck. Oh fuck. Als ob da so welche sind. Oh mein Gott, hier sind richtig hohe. Junge! Junge! Junge, die sind so high! Wenn die high sind. so die high level. Die Junge. Die sind 19, das ist dumm? Junge, der hat aber.. Einen... Hä? Junge, ich kann die nicht mal sehen. Oh mein Gott. Da ist einer hinter dir, hinter dir, hinter dir. Oh so, ja. Oh mein Gott. 12. Yo, hab ihn. Okay. <lacht> GG. Und er ist nicht mal. Er hat glaube ich mit Mauspad gespielt, ne? Er hat mit ja. Mauspad gespielt. Nice, okay. Es hat Bock gemacht. Und man hat die Tränke und alles wieder, ne? Ja. Yeah. Ist ja okay. Ist das krank? So. Okay, ich bin ready, Am Anfang geht gar nichts. Ich weiß, es läuft immer kurz. Äh, Mauri, alter Mauri hat auch. Oh. Ja, der übelst krass. Junge, Junge. Achso, ja, wir müssen einen Trank reingebandert bekommen, wa? Ja. Oh, Ach, okay, dann nicht. <lacht> Was haben wir für Gegner? Oh nein, Cross, I'm Hero. Ciao. Ja, okay, wir sind gut. Junge, das Mann. Junge, Junge, Junge. Junge, Junge, Junge. no, no, no, no, no, no, no. Oh, Junge, die, hat, die haben alle ein Schild ähm, Junge, ich hab so Angst Ich kann die nicht mal hitten Junge, die warten alle auf mich Junge, was wollt ihr von mir? Seid ihr schon tot? Nee Warum sind alle hinter mir her? No. Ich will nicht sterben Ich will noch nicht sterben Ist es Mauri, der hinter... Junge. Junge, Junge, Junge. Ich check nicht, ich habe gerade äh, Mauri angegriffen, weil ich nicht gecheckt habe, wer der Gegner ist. Junge, warum haben die ein Schild? Bist du auf K? Oh, Geil, Junge. Ich habe meinen Feuerball äh okay. Junge, ich hab den eigentlich. Ich hab den eigentlich. Junge, der eine ist tot fast. Junge, ich hab ihn gleich. Hab ihn. Nein. Der eine ist fast tot. Ah! Junge, ich werd Boah. verfolgt! What the fuck? Junge, was haut ihr mir denn Gift rein? Was für eine Pflaume... Junge, was... was Junge, ich werd die ganze Zeit genervt hier! Junge... Ach ja, super! Mann, die hauen mir einfach nur Gift rein. Das ist so lächerlich. Ja. Die können nur Gift reinhauen. So lächerlich. Na. Ja, du bist cool. Ja, wir wissen es. verstanden. Ich hab nicht mal ähm, Potions oder so zum Heilen. Hallo, Tobi-Wand. ja auch tobi ja. Junge, machen die vier Schaden. Ja, ich bin tot. Nice. Der eine ja, ist auf jeden Fall, Fall die Fall. größte Pflaume überhaupt. Wirf mir einfach nur einen Gifttrank rein. Gifttrank und rennt weg. Das ist das lahme. Ist schon irgendwie bad ne. Wir brauchen Potions für Maui. Warte. Was ist der jetzt da? Alter, der 140 Herzen, Junge. Ja, ja. 140 Herzen sind schon lang. Nice. Ja, ich habe. Okay. Aber wenn es noch 18 wäre, so 18 F War, boah, ey, da würde ich ja echt mich hm, feiern, ne? Cool. Würde ich schon ablachen. Mhm. Ich, haben wir gute Gegner. wenn äh, ich nicht? Jo. Doch, nee, ist ein Bau. Ja, boos, oh shit, der oh, hat normales Schwert. Hat er ihn gewonnen, Nee, ja, ist, der ist nicht gewonnen. So, Maury hat den gewonnen-hitted. Nein, der lebt noch, Junge. Ja, aber Maury hat gerade einen gewonnen Ja, aber nicht den Bow. Ja, aber er hat einen gewonnen. Bitte bin ich.. Oh Junge, ich kann mich nicht mal pearlen, ich bin zu so schlecht zum Perlen. Lol, der mich gewonnen, diese kleine Missgeburt. Chill mal ein bisschen und nicht so beleidigen, Hello Nenn dich nur noch Hello Tricks, ja. Mal. Oh Junge. Wie hat er dich so gehabt? Hat der Handbag noch oder wie? Nein, mit dem carbon kannst du oh. einen One-Hitten. Er hat keinen carbon gehabt. Oder hat er einen carbon Doch, aber. er hatte einen carbon aber, äh, aber das, das war unenchanted. Level 4. Nein, GG. Trotzdem kannst du damit Leute One-Hitten. Alle Two-Hit hat er geschrieben. <lacht> oder wie? Nee. Ja. Okay, kann man sich hier rüber Oh shit, oh shit, Alter! Was ist denn mit denen los? Die sind ja full! Junge! Was? Lol, ich bin tot! Mann. Junge! Junge, Junge, Junge! So schnell killen die mich denn bitte schön. Junge, die machen so viel Schaden. Ich mach den nicht mal. Junge! Chill! Chill dein Bolz! Die machen nicht so viel Schaden ohne Witz. Ich bin wieder gewohnt, Leute. Junge, die machen so viel. Ich habe keinen Strange. Du so Weiß. Er schreibt Hex. Ich habe Hex. Ich, äh, ich habe Hex. Ja, Junge. Mauri oh, lebt noch. Junge, Junge, Junge. Mauri hat einfach alle gekillt. Mauri ist einfach cool. zu OP. Okay. Sehr gut, Nein, Mauri. Maori, okay. Mauri, du. schnelle. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Weg! Oh ne, der hat doch nicht alle gekillt. Da Ist nur einer. Komm her, du süßer Maus. Hi. Hey. Ich werde dich schnudeln. Komm her. Komm her. So. Als ob die alle mit Gift Scheiß Potion spielen. Junge, wie viel hält der aus? Ja, der ist gleich tot, meiner drei Herzen. Wir pören uns beide. Ey, ich mach keinen Schaden. Junge. Ey, das ist so lame. Was macht der? Weglaufaktion. Spontan. Och, Junge. Ey, was ist seine Mission? Junge! Der wird in die Geschichte eingehen. Ich sag's dir. Geschichte ist weg. Dann. Junge, was ist denn seine Mission? Ja, er hat mir Speed und Ist der doof? <lacht> ich hab ihn gewonnen. Ja, du bist zu so OP. Wir müssen. ...dich leider werden ja. <lacht> <lacht> Es gibt einen Booster gerade. Ja, ich weiß. Junge, sagt es doch! Ja, wusstest du das nicht? Nein. Nein. Ich habe... Exorica hat auch noch einmal ein zwei Booster, ne? Ja, ich habe jetzt aber gerade XP-Flaschen. War dann war die doch auch. Warum? Ja, dann äh, wenn, wenn wir dann die ganzen Außenkosten nein. Ja, mach ich einen anderen Mal. Das haben, das haben Exorika und ich heute gemacht. Ja, aber ich bin langweilig. So, machen wir. So. Hab ich noch zweimal auf Rüstung geskeht? Ist doch schön, ne? Ja. Ne. Ja. Frostblizzard und Tio okay. Keine Ahnung, habe ich noch nie gesehen, ich hoffe, die sind schlecht So, ist auch, aber wenn, mir jetzt halt schon spannen kann Ja, das wäre natürlich auch schön Ich werde mir aber Speed reinhauen und direkt rüber Okay Er will uns also essen Oh shit, meine Pearls aber auf diesen wie sind die High? Ja, so, von Level hin. Oh, ich hab einen gekillt. <lacht> okay. Aber der, ist, der war auch nackt. Oh mein Gott. Junge. Ne, ich sehe immer nicht die Gegner. Hau ja, ihm einfach einen eine Fireball. Mach, mach einen Fireball, doch. Fireball jetzt, Fireball. Ja, ich kann nicht, jetzt. Scheiße, Mann. Oh Mann, das ist so lame. Lame. Ich hab ihm was gedrückt. Einfach von der Seite. Junge! Das ist, das ist scheiße, Das ist lächerlich. Mit dem Schild bist du unsichtbar. Das ist, un das ist so unfair. Ich bin also so... Ja, dann, ne? das, das dann lass erstmal den anderen killen. Lass nur auf den. Ja. Junge. Ey, wie viele Leute sind denn hier? Ich werd gekillt. Okay. Das ist viel zu OP okay, dieser Small Boah, Jetzt hat sie wieder rum mit ihrem Scheißschild, ne? Ja, ich weiß. Ja, ich bin tot. Jetzt echt? Ja, ich bin so gut wie dann ich hau bin. mal ab jetzt, Junge. Junge, der spielt wie ein ekliger Mann. Ja, Mann das ist auch noch ein deutscher Mann. Wenn du das hier siehst, dann Grüße gehen nicht an dich raus. Ey. Boah, es ist räudig. Das ist so räudig, ne? Junge, ich krieg gleich einen Hals. Was für ein Mensch. Junge. Guck dir die dir mal an! Die spielen nur mit Small, hauen einen den Gift rein oder Wizard? Oh Junge. Alter Mann, wie spielen die denn? Ja man, Maui ist der beste, er hat endlich einen gekillt. Oh, lächerlich. Wie soll man den ekligen denn denn töten? Man macht ihm auch null Schaden. Ja, wie soll man den töten? Gar nicht. Es geht nicht! Weil wenn ich jetzt hier alleine mit dem bin, dann... dann ja. Immer wenn Mauri kommt mit dem, mit dem Carbon, dann macht der mal hier Schild hoch. Ja, tot. Nice. Was dachte ihr da? Oh nein, wir sind im Moor. <lacht> Egal. Ja. ja. Äh, sorry. Wen äh, stehen wir? Airfall, äh. Snowfall und Bauerstock. Snowfall? Nein. Oh. Hey! Fällt das? Das ist 1 ob! Das ist Snowball! Als ob! Wer ist das? Als ob, Mann! Das sind ähm. welche von Skybones auch. Als ob er hier ist! EG! Junge! Er one-hitted mich! Er one-hitted mich! Ah. Ich gewonnen, hätte ich er gewone-hitted? Er hat mich fast gewone-hitted. Mich fast gewone-hitted. Kuganelf mir! So. Doch! Junge! Ich bin gleich tot. Kuchen! Ja, ich bin auch noch tot. Junge! Nein. Was? Der hat doch Kill-Aura. Ja, Kill-Aura. Was zum Teufel? Der hat Out. Ja! Was? No, voll. Wenn du das hier siehst, dann geht er erstmal. Nee, nee, nee, oh, nee, ne. wahrscheinlich. Wie stark ist sein schwuler Drankstrap, Alter? Junge! Junge! Was? Er ja noch übelst die Hexe. Also irgendwie haben die äh, ja, die haben den kleinen eingestellt, so dass die perfekt getimed ist. Oh mein Gott, ich da bin tot. Ich weiß, er hittet so perfekt, dass die perfekt getimed sind, ne? Nein, er hittet genau, er dreht sich genau um, der Aimbot. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Was siehst du? Wir haben gewonnen! Ich hab nichts gemacht. Mauri, Mauri ist der beste Mann. Ja, ist der Mann. Mauri macht einfach alles, ich hab nix gemacht. Okay, ich würde sagen, das war's jetzt auch mal mit dem Video, oder? Ja, ich würd sagen, verpasst dann von diesem Video und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao und danke Tschüssi. an Mauri! Tschüss!